Ultrabiom DTX. Superfood für alle. Enthält Glutamin. Wir werden ihn auf jeden Fall wieder in Erinnerung behalten. Zutaten. L-Glutamin, Flohsamenschalenpulver, Fructoligosaccharide. Apfelfruchtfaser, Verdickungsmittel, Gummi-Arabicum und Guarkernmehl. Leinsamenpulver, Inolin, Orang Orangengeschmack, Reiskonzentrat. Zitrusaromen. Orange, Zitrone, Limette, Mandarine, Mandarine und Vanille. Chlorophyll in Natrium und Kupfer. Der Süßstoff ist Stevia-Blattextrakt. Apfelfruchtextrakt. Zinkcitrat. Entkoffeiniertes grüntee extraktpulver kurkuma Tomatenfruchtpulver, Karottenwurzelpulver, Kohlblattpulver, Rote-Bete-Wurzelpulver, Rosmarinblattpulver, Brokkoli-Blütenpulver, Olivenblattextrakt. Die Zutaten sind sehr reichhaltig. Und wir sehen eine Übereinstimmung in der Zusammensetzung mit anderen NSP-Produkten. Lass uns genauer hinschauen. L-Glutamin, betrachten Sie es separat. Brokkoli, Kohl, Karotten, Rote Beete, Tomate, Kurkuma, Rosmarin, Flusamen, Apfelfaser in Ultrabiom DTX. Die Zusammensetzung ist ähnlich wie bei Loclo. Chlorophyllin Natrium und Kupfer als Teil von Ultrabium DTX Chlorophyll besteht aus Natriumchlorophyllin und Kupfer. Zinkcitrat in Ultrabium DTX Zink enthält Zinkgluconat. Kurkuma Wurzelpulver in Ultrabium DTX Erinnert uns an das Produkt Kurkumin. Brokkoli, traubenken Kohl, Karotten, Rüben, Rosmarin, Tomate, Kurkuma in Ultrabium DTX Sie sind auch Teil von Grepine, Olivenblattextrakt in Ultrabiome DTX. Es gibt ein Produkt Oliva. Wir werden Stevia separat betrachten. Stevia. An sich ist es ein gesundes Lebensmittel für die Verdauung. Stevia stellt die Schleimhaut des Verdauungssystems wieder her. Stevia schützt den Magen, wenn nicht steroidale Medikamente eingenommen werden. In Ultrabiome DTX spielt Stevia die Rolle eines Geschmacksverstärkers. Stevia ist ein Bestandteil von Zahnpasta. Heilt und stellt die Schleimhaut des Mundes und des Zahnfleisches wieder her. Definitiv, so ein Geschmacksverstärker wurde nicht zufällig gewählt. Ich bitte Sie nicht, durch ein Produkt zu ersetzen, Produkte, die Ultrabiome DTX ähneln. Ich ermutige Sie, den Reichtum der Auswahl an NSP-Produkten zu schätzen. Ultrabiome DTX enthält zum Beispiel Kurkuma. Produkt Kurkuma NSP Enthält Kurkuma, sowie Ingwer- und Schwarzpfefferfruchtextrakt. Das Zinkprodukt enthält Zinkgluconat-15 mg pro 1 Tablette. Zwei Beutel Ultrabiome DTX enthalten 15 mg Zinkcitrat. Zink NSP enthält außerdem Braunalgen, Luzerne und Thymian. Wie entsteht jedes Produkt? Zu welchem Zweck wird es erstellt? Es gibt Logik bei der Erstellung jeder Formel für jedes Produkt. Ich möchte betonen... Die Ähnlichkeit von Ultrabiome DTX mit der Zusammensetzung vieler Produkte ermöglicht es Ihnen, diese Produkte zu rotieren und den maximalen Nutzen zu erzielen. Zum Beispiel. Kurkumawurzelextrakt Hilft bei der Kontrolle von Entzündungsreaktionen im Körper. Fördert die Funktion der Leber und der Gallengänge. Fördert eine angenehme Verdauung. Fördert die Fettverdauung. Hilft, das geistige Gleichgewicht zu bewahren. Verhindert die Ansammlung von Fetten und erleichtert deren Entfernung durch die Leber. Hilft, gesunde Gelenke und Knochen zu erhalten. Hilft, die Funktion des Immunsystems zu unterstützen. Es hat bedeutende antioxidative Eigenschaften. Fördert die Blutbildung und erhält die Blutqualität. Unterstützt die Arbeit des Herzens. Hilft, die Gesundheit der Lunge und der oberen Atemwege zu erhalten. Es gibt Substanzen, die Bestandteil mehrerer Produkte sind. Es gibt Substanzen, die auf dem EU-Markt nur für Ultrabiome DTX einzigartig sind. Grapeine Zusammensetzung Die unterstrichenen Komponenten sind auch in Ultrabiome DTX enthalten. Dies sind Brokkoli, Traubänkenextrakt, Kohl, Karotten, Rüben, Rosmarin, Tomaten, Kurkuma. Grepine mit Protektoren was sagt der Hersteller zu den Komponenten, die Ultrabiome DTX ähneln? Kurkuma unterstützt die Herzfunktion und die Durchblutung. Roter Traubenkernextrakt unterstützt gesunde Blutgefäße. Rosmarin hilft, die Produktion von Verdauungssäften im Körper anzuregen und trägt auch zur Aufrechterhaltung einer normalen Leberfunktion bei. Rosmarin fördert eine bessere Verdauung von Fetten. Loklo, Ein ausgezeichnetes Produkt das zahlreiche begeisterte Kritiken erhalten hat. Loglo enthält Substanzen, die auch in Ultrabiome-DTX enthalten sind. Das sind Brokkoli, Kohl, Karotten, rote Beete, Tomate, Kurkuma, Rosmarin, Wegeritsch, Ballaststoffe aus Äpfeln. Flüssiges Chlorophyll Es enthält flüssiges Natrium und Kupferchlorophyllin. Ultrabiome-DTX enthält trockenes Natrium und Kupferchlorophyllin. Olivenblattextrakt ein weiteres tolles Produkt. Olive-Eigenschaften. Es wirkt sich positiv auf den Zustand des Verdauungssystems aus. Es ist eine Quelle von Antioxidantien, die vor den Auswirkungen freier Radikale schützen. Traditionell verwendet, um den Blutdruck zu verbessern. Olivenextrakt ist Teil von Ultrabiome DTX. Olivenblattextrakt ist ein separates NSP-Produkt. Was schreibt der Hersteller zu den Wirkungen einiger Ultrabiome DTX-Komponenten? Zichurienwurzel und Rosmarinblätter unterstützen den natürlichen Reinigungsmechanismus des Körpers. Apfelfrucht- und Olivenblattextrakte fördern eine gesunde Darmpassage. Hilft bei der Aufrechterhaltung einer optimalen Funktion der oberen Atemwege. Grünteeblattextrakt liefert anhaltende Energie und optimiert die Nährstoffaufnahme. Rosmarinblätter unterstützen eine gesunde Leberfunktion. Karottenwurzelpulver unterstützt eine ausgewogene Glukosereaktion unterstützt eine gesunde Verdauung. Zichurienwurzel und Rosmarinblätter verbessern die Verdauungssekretion und die Beweglichkeit des Magendarmtrakts, fördern die Entfernung von überschüssigem Gas. Leinsamenpulver und Zichurienwurzel steigern das Sättigungsgefühl. L-Glutamin. Jeder Beutel Ultrabiome DTX enthält 2,5 Gramm Glutamin. In zwei Beuteln Binde-5 Gramm. Derzeit gibt es kein solches Produkt auf dem EU-Markt das nur L-Glutamin enthält. Warum wird es zu Ultrabiome DTX hinzugefügt? L-Glutamin. Ein Superheld, der gegen einen Leaky gut kämpft. Glutamin ist keine essentielle Aminosäure, da es im Körper synthetisiert werden kann. Allerdings steigt der Bedarf danach. Bei starker Belastung durch Krankheit oder Lebensstil kann es als bedingt essentiell angesehen werden und muss über die Nahrung ergänzt werden. Es ist die am häufigsten vorkommende freie Aminosäure im Blutkreislauf. Es ist ein äußerst wichtiges Substrat für Darmzellen. Glutamin kann die Funktion, Proliferation und den Lebenszyklus von Enterozyten im Dünndarm effektiv verbessern. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Aminosäure Glutamin die Darmgesundheit positiv beeinflussen kann, indem sie das Darmikrobiom und die Integrität der Darmschleimhaut unterstützt und Entzündungsreaktionen moduliert. Unter dem Einfluss des Vagusnervs durch das enterische Nervensystem kann die Verbindung zwischen Darm und Gehirn die neurochemische Umgebung des Gehirns beeinflussen. Eine schlechte Darmgesundheit kann das Gleichgewicht der Neurotransmitter stören, was zu neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen führen kann. Niemand fordert, dass Depressionen mit Nahrungsergänzungsmitteln behandelt werden. Aber vielen Problemen aktiv vorzubeugen ist möglich. Glutaminmangel wird als erster Schritt zur Anhäufung von Krankheiten angesehen. Vor dem Hintergrund von Nährstoffmangel und toxischer Belastung sowie Stress. Chronische Krankheiten sind kumulativ. Autoimmunität erscheint und wächst. Die Menschen verlieren ihre Gesundheit. Aber der moderne Mensch kann lange und gesund leben. NSP hat viele großartige Produkte entwickelt. Und wir sind stolz auf unser Unternehmen, Ihnen ein weiteres Superprodukt präsentieren zu können. Entgiftung Auffüllung von Defiziten Verringerung des übermäßigen Appetits Normalisierung des Körpergewichts, bei Überschuss Auch schlanke Menschen brauchen dieses Produkt. Empfohlene Einnahme Mischen Sie einen Beutel mit 260 ml Wasser. Gründlich schütteln oder mischen. Sofort trinken Welche Vorteile erhalten Sie mit jedem Beutel Ultrabiome DTX? Entgiftung Auffüllung von Defiziten